Das wichtigste Prinzip beim Aufbau von Do-Files ist Stringenz. Was ist damit gemeint und warum ist das so wichtig? Wenn Sie einen Do-File stringent aufbauen wollen, dann heißt das, dass der Do-File von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile aufeinander aufbaut und alles miteinander verknüpft ist. Um das zu erläutern, folgendes Beispiel. Angenommen, Sie haben in der dritten Sitzung unseres Kurses die Variable F26 zum ersten Mal verwendet, und Haben für diese Variable fehlende Werte definiert. Sie haben also definiert, dass der Code 1 auf den Missing Value Code Punkt gesetzt werden soll und der Code 2 auf den Missing Value Code Punkt B. Anschließend haben Sie dann ein Variablen-Label definiert, sich die Variable angeschaut mit dem Tabulate-Befehl und hier dem Summarize-Befehl und dann haben Sie eine Ergebnisbeschreibung gemacht und dann sämtliche weitere Aufgaben aus dieser Sitzung bearbeitet. Also, muss mir jetzt vorstellen, hier kommen jetzt ganz viele andere Themen und irgendwann in einer späteren Sitzung des Semesters, nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier in der darauffolgenden vierten Sitzung, kommen Sie wieder auf diese Variable f26 zurück. Jetzt ist es so, dass Sie ja zu Beginn jeder Sitzung Ihren do komplett ablaufen lassen. Das heißt, wenn Sie mit der vierten Sitzung beginnen, lassen Sie den Do-File laufen. Alles, was Sie bis zum Ende der dritten Sitzung durchgeführt haben, wird in Starter sozusagen aktualisiert. In diesem Moment wird also diese Definition der fehlenden Werte für die Variable F26 wieder durchgeführt. Das heißt, in Ihrem Datensatz befindet sich zu Beginn der vierten Sitzung dann die Variable F26 mit diesen Missing Value Codes Punkt A und Punkt B. Wenn Sie jetzt mit der Variable F26 weiterarbeiten wollen, angenommen Sie haben jetzt hier in der vierten Sitzung die Aufgabe bekommen, diese Variable F26 zu kategorisieren, sodass da verschiedene Gruppen, also Kategorien entstehen für diese Variable zur Warmmiete, dann ist es jetzt ganz wichtig, dass Sie nicht diesen Fehler machen, dass Sie hier jetzt hinschreiben, minus 1 gleich Punkt A. Denn die minus 1... Ist in Ihrer Variable F26 zu dem Zeitpunkt, wenn Sie den Do-File bis, bis zu dieser Stelle hier haben laufen lassen, gar nicht mehr vorhanden, weil die 1 ja auf Punkt A gesetzt wurde. Das heißt also, der Do-File kann sich jetzt hier in der vierten Sitzung nicht mehr auf den Code minus 1 beziehen, sondern Sie müssen sich hier auf den Code Punkt A beziehen. Wenn Sie sagen möchten, dass. Der Missing Value Code Punkt A in der neuen Variable, die hier kategorisiert sein soll, auch wieder auf Punkt A gesetzt werden soll. Dasselbe gilt auch für die Minus 2 hier. Auch diese Minus 2 ist nicht mehr vorhanden in der Variable, wenn Sie den To-File bis zur entsprechenden Stelle haben laufen lassen, sondern die Minus 2 wurde ja auf Punkt B gesetzt. Heißt also, auch hier tragen wir nicht die, ähm, den Code -Punkt 2 ein, sondern den Missing Value Code Punkt B. Und so gehen Sie. Bei der Bearbeitung sämtlicher Aufgaben vor und denken immer daran, dass der Du-File Schritt für Schritt aufeinander aufbaut.